wenn ihr sehen könntet, wie das hier aussieht Moment ich habe ja kein Stativ und es licht ist nicht mehr so gut deswegen musste ich mir jetzt meinen Nachttisch, der sonst neben meinem Bett stellt hier ans Ende meines Bettes stellen dann habe ich mir zwei Töpfe geholt, Bücher und irgendwelche äh, Pakete genommen, damit ich auf die Höhe komme, die die richtige ist und es funktioniert also erfinderisch sein, liebe Freunde und die Lampe steht normalerweise auf dem Nachttisch so, jetzt ziehe ich mir noch schnell dicke Socken an, damit es auch schön warm ist an den Füßen und dann geht es los. Puh, schön. Hi, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid alle guter Dinge. Ähm, ich dachte mir, ich drehe heute mal ein Q&A bzw. ich bin schon heiser vom Sprechen, wow. Beziehungsweise werden es, glaube ich, mehrere Q&As, weil es sind einige Fragen gekommen von euch, die ähm, euch einfach interessieren. Einmal bezüglich meines Praktikums, dann bezüglich meiner Bleibe hier, meiner Unterkunft und einmal bezüglich dem Leben in New York generell. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich teile das einfach auch in drei Teile auf, weil es wird sonst einfach zu viel und zu lang. Und heute gibt es den ersten Teil und zwar ähm, sind das die Antworten auf eure Fragen bezüglich meines Praktikums hier. Viel Spaß und let's go! Die erste Frage kommt von Mrs. Murphy und sie schreibt, wieder ein tolles Video, vielen Dank. Ich habe auch an der HMKW studiert, allerdings in Berlin, und ich finde es richtig super, dass du die Praktikumszeit in New York verbringst, ist doch eine Traumstadt. Ist es. Ähm, freue mich schon auf die nächsten Vlogs und mich würde natürlich interessieren, wo und als was du dein Praktikum machst. Liebe Grüße von meinem Kanal. Liebe Grüße zurück von meinem Kanal. <lacht> ähm, wo und als was mache ich das Praktikum? Die, das Unternehmen heißt Penguin Random House. Das ist ein... Ich glaube, es ist der weltgrößte Buchverlag. Ähm, die gehören zu Bertelsmann. Und der Bereich, in dem ich das Praktikum mache, ist Online-Marketing. Hier sagen die mehr Community-Development dazu. Aber es ist Online-Marketing. Also ähm, auf die Aufgaben gehe ich gleich noch näher ein. Aber es ist der große Bereich Online-Marketing, in dem auch schon meine anderen Praktika waren. Also ich glaube, auch dahin wird mich mein Weg führen. Aber naja, dann hat Jana gefragt... Ähm, oder geschrieben, dass sie auch dasselbe an derselben Uni studiert. Wow, schon drei jetzt. Also inklusive mir. Crazy. Ähm, würde mich interessieren, wie dir der Praktikum gefällt und was deine Aufgaben sind und ob du ein Praktikum in New York City oder generell im Ausland weiterempfehlen würdest. Ähm, also mir gefällt mein Praktikum bis jetzt immer besser. Es war am Anfang so, dass ich teilweise nicht so viel zu tun hatte. Und äh, wenn man dann so da rumsitzt und sich so denkt, was mache ich jetzt eigentlich hier? Dann ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend. Aber inzwischen ist es so, dass ich manchmal wirklich nach Hause komme und komplett geschafft bin und es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich Tage, da äh, denke ich mir geil, das macht mir richtig Spaß und dann gibt es so Tage, wo ich mir denke, das hat mich jetzt echt nicht so viel gefordert. Das ist aber glaube ich einfach als Praktikant ganz normal und auch wenn ich mich mit anderen äh, Leuten unterhalte, die auch, so, auch normale Jobs da haben. Auch die sagen mehr. Es gibt halt Wochen, in denen hat man einfach mehr zu tun und Wochen, in denen ist es dann ein bisschen ruhiger. Ähm, aber inzwischen genieße ich das auch, wenn ich mal nicht so viel zu tun habe. Und ich kann dann auch zum Beispiel lesen oder so. Es ist ja ein Buchverlag, da stehen überall Bücher, die man sich kostenlos nehmen kann, was mega geil ist. Und ähm, inzwischen setze ich mich dann einfach hin und lese. Und klar ist es dann immer ein bisschen komisch, wenn die Leute an mir vorbeikommen, weil irgendwie ist es ein bisschen unangenehm, finde ich, weil die halt sehen, dass ich gerade nichts mache. Aber sobald mir jemand eine Aufgabe gibt, bin ich zur Stelle und erledige das sofort. Und deswegen kann mir da, glaube ich, keiner einen Strick draus drehen. Und es ist auch noch immer besser, als irgendwie dann online irgendwas zu machen oder so private Dinge, wo ich dann auch Angst habe, dass irgendjemand äh, sich mal meinen Browserverlauf anguckt. Deswegen ähm, gefällt es mir wirklich immer besser. Und meine Aufgaben sind eigentlich ziemlich... Weit. Also es ist eine ziemlich große Spanne, die abgedeckt wird. Es ist so, dass eben dieser Verlag verschiedene Untergruppierungen, sage ich jetzt mal, hat. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das Wort wirklich ist. Und ähm, unter anderem gibt es bei Penguin Random House die Untergruppierung Crown. Und da mache ich das Praktikum in on im Online-Marketing. Und die haben eben verschiedene Websites, die die betreuen. Eine Website, die sich mehr ums Essen oder aufs Essen spezialisiert, eine mehr aufs Trinken, eine mehr aufs gesund leben und sich wohlfühlen, eine generell mit Büchern, eine ähm, so ein bisschen so Spiritual-Sachen. Ähm, und die betreue ich halt mit. Und zwar kümmere ich mich... Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber generell um die E-Mail-Newsletter, sowohl das zu erstellen als auch auszuwerten, dann Social-Media-Auftritte. Ich ähm, erstelle sozusagen Facebook- oder Instagram-Posts und werte die dann auch nachher aus. Wenn es irgendwelche Gewinnspiele gibt, dann erstelle ich auch dafür die Posts oder ähm, manchmal erstelle ich auch einfach die ganz normalen Posts, die eben auf den Seiten online kommen und... Ähm, was noch? Jetzt gab es in den letzten paar Wochen die Vorstellungen der Bücher, die jetzt im ersten Quartal 2018 rauskommen. Da habe ich ein paar Recherchearbeiten gemacht. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld und davon macht mir eigentlich alles Spaß. Und ich finde es total gut, dass es so ein weites Feld ist, weil es sind halt teilweise kreative Aufgaben, teilweise eher analytische. Und ich mache beides sehr, sehr gerne. Und die Mischung finde ich ziemlich cool. Ähm, und ob ich ein Praktikum in New York oder generell im Ausland weiterempfehlen würde... Ich würde Auslandsaufenthalte immer weiter empfehlen. Ähm, ich glaube, dass man bei einem Praktikum Glück oder Pech haben kann. Und ähm, ich bin sehr zufrieden mit meinem. Die Leute sind nett und das ist, glaube ich, schon die halbe Miete. Ähm, du kannst aber sowohl in New York als auch in Buxtehude ein Praktikum machen, was du geil findest oder auch eins, was du total scheiße findest. Deswegen... Ähm, kann ich das so generell nicht sagen, aber ich glaube, dass man sich durch Auslandsaufenthalte, wo man auch auf sich alleine gestellt ist und wo man eine längere Zeit einfach ähm, mit sich selbst verbringt und auch ähm, einfach neue Dinge dazu lernen kann und neue Dinge erleben kann, dass einen das super viel weiterbringt und das, das wird auch auf den Lebenslauf sich positiv auswirken, aber dass also so viel wie ich hier schon wieder gewachsen bin. Das würde ich in Deutschland nicht in drei Jahren schaffen. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist egal, in welcher Stadt oder in welchem Land man sich aufhält. Das bringt einfach so einen Auslandsaufenthalt mit sich. Ich weiß auch, dass das viele vielleicht nicht könnten, weil sie schnell Heimweh bekommen würden oder weil sie sich das nicht zutrauen. Oder natürlich ist es auch ähm, eine finanzielle Angelegenheit. Also vor allem in solchen Städten wie New York zu wohnen, kostet halt auch einfach viel. Oder zu leben kostet halt viel. Ähm, deswegen sollte man sich vorher, wenn man sowas angeht, natürlich über die ganzen Dinge bewusst sein, die das so mit sich bringt. Und man sollte sich auch vor allem darüber bewusst sein, dass man auch... Oder dass man in eine neue Stadt kommt oder in ein anderes Land, wo man eben nicht auf seine ganzen Familienmitglieder oder Freunde zurückgreifen kann, die halt um die Ecke wohnen. Und das dann auch schon mal sein kann, dass man viel Zeit mit sich selbst verbringt oder einfach ähm, sich neue Leute suchen muss. Und wenn man weiß, dass das nichts für einen ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, glücklich zu sein in, in so einer Phase. Aber auch das lernt man dann und auch dadurch wächst man wieder über sich hinaus. Also ich bin immer für Auslandsaufenthalte. dann hat Min Minlux äh, geschrieben, arbeiten die denn so viel in den USA und, oh Gott, ich kann gar nicht reden, habt ihr es gerade gehört, arbeiten die denn so viel in den USA und am Wochenende auch? Also mehr als wie in Deutschland, das heißt 40 Stunden die Woche. Hab mal gesehen im TV, dass manche mehrere Jobs haben, um zu überleben. Ziemlich krass, wenn es stimmt. Finde ich ja 40 Stunden schon echt viel. Bei 50 würde ich kaputt gehen, ehrlich gesagt. Außer vielleicht, wenn es mich alles wirklich interessiert. Also erstmal, ich weiß ja nicht, in welcher Phase deines Lebens du gerade bist oder wie alt oder ob du arbeitest oder nicht. Aber ich glaube, dass es... Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es eines meiner Lebensziele ist, dass ich etwas mache beruflich, was mir wirklich Spaß macht und was mich interessiert, womit ich mich dann notfalls auch mal so lange beschäftigen könnte. Es ähm, hört sich irgendwie so negativ an, wie du da schreibst. Und ich habe jetzt hier eine 35-Stunden-Woche. Das heißt, ich arbeite sieben Stunden am Tag. Das ist hier auch, glaube ich, relativ normal. Dieses 9-to-5, was man auch so vom Hörensagen kennt. Ähm, eine Freundin von mir hier arbeitet acht Stunden am Tag. Ich glaube, das kommt auch natürlich auf die Branche an. Also bei mir im Unternehmen machen die Leute schon auch manchmal Überstunden. Aber dass sie wirklich irgendwie elf, zwölf Stunden da sitzen und arbeiten, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich glaube aber wirklich, dass wenn ich zum Beispiel mehr... Ähm, an der Wall Street oder so arbeiten würde, dann, da wird man schon auch mehr arbeiten. Aber ich glaube wirklich, dass es branchenabhängig ist, nicht stadtabhängig und dass du auch in Deutschland, äh, in, in jeder Stadt fast ähm, Jobs bekommen kannst. Oder wenn du selbstständig bist, ganz einfach, dann hast du halt manchmal auch eine 50-Stunden-Woche. Ähm, aber bei mir ist es jetzt nicht so. Dann hat La Sancre Sorry, ich kann es nicht aussprechen. Geschrieben, hi, ich finde es toll, wenn du vielleicht ein bisschen was über den Bewerbungsablauf für das Visum erzählen könntest. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr über dein Praktikum, beziehungsweise wie du dir die sechs Monate finanzierst. Das Visum war ein sehr, sehr großer Aufwand. Und falls ihr plant, ins Ausland zu gehen, dann unterschätzt nicht die Zeit, die ihr dafür brauchen werdet. Ähm... Ich würde sagen, drei Monate sollte man schon rechnen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was du für ein Visum brauchst. Ich brauchte ja jetzt auch eins, womit ich hier auch arbeiten und Geld verdienen kann. Ich glaube, bis zu drei Monate, wenn man nicht arbeitet oder wenn man kein Geld verdient, kann man auch einfach das Ester sich beantragen oder ein paar Wochen. Aber da musst du dich auf jeden Fall informieren, wenn du das vorhast. Und... Es war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, dass ich das Visum nicht bekomme, aber es ist mit Kosten verbunden. Das Ding ist halt, dass man bei diesem Visum, was ich habe, das heißt J1, ähm, einen Sponsor braucht. Der sponsert dir das aber nicht finanziell gesehen, sondern du musst den eher sponsern. Also der hat halt ähm, viel Geld gekostet und ähm, der schaltet sich so zwischen dich und die Firma oder das Unternehmen, in dem du das Praktikum machst und auch das Land. Also die haben eben diese ganzen Formalitäten immer hin und her geschickt ähm, und die sind auch jetzt so, hier meine Ansprechpartner, brauche ich aber nicht. Dafür habe ich eigentlich relativ viel Geld ausgegeben. Ähm, ansonsten war es einfach viel ausfüllen, viel irgendwelche Telefonate führen und auch erstmal rausfinden, wie in welcher Reihenfolge du welches Dokument ausfüllst. Und dann haben die auch alle so komische I-6002-Bezeichnungen und so. Also das nimmt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch und auch ein paar Nerven. Ähm, ich würde jetzt, wenn, ihr, wenn du dir noch nie was zu Schaden kommen lassen hast oder irgendwie vorbestraft bist oder so, mir keine Sorgen machen, dass du hier reinkommst. Also gut, ich bin auch komplett deutsch vielleicht. Da muss man ja auch inzwischen irgendwie noch ähm, drauf achten. Da hatte ich jetzt keine Probleme. Ähm, aber es ist, ein, es ist schon aufwendig. Und ähm, wie finanziere ich mir die sechs Monate, da werde ich nochmal in einem anderen Video drauf eingehen. Und dann vielen Dank für die ganzen Tipps, die du mir geschrieben hast. Ähm, ich werde da auf jeden Fall mir mal was anschauen davon. Und das waren erstmal die Fragen bezüglich des Praktikums. Ich merke jetzt leider gerade, dass das Video sehr lang ist. Und wenn ich jetzt noch die ganzen Fragen über die Unterkunft beantworten würde, dann würde es sich keiner mehr ansehen und es wäre zu langweilig. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Das waren erstmal so die wichtigsten Fragen, die euch interessiert haben bezüglich des Praktikums. Falls ihr da noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und schreibt mir auch... Ach so, auf Instagram haben auch noch einige gefragt, aber das... Also ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt beantwortet. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Klarheit ins Dunkel, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Und ähm, ich mache jetzt direkt weiter und beantworte die Fragen über meine Wohnung hier oder über meine Unterkunft. Und das ähm, Q&A wird dann als nächstes online kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, wie gesagt, bei weiteren Fragen meldet euch gerne. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss!